Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Scrap-Challenges! Mit dabei ist der Mr. JustCraft! Hallo, ich muss mich räuspern hier erstmal. Mensch, ey! Äh, der Simon! <lacht> Hi! Und der Nico123! Hallo! Okay. In der heutigen Folge habe ich was Schönes vorbereitet für euch dreien. Und zwar, wir haben eine stinknormale Bauzeit von 30 Minuten, keinerlei Einschränkungen. Und danach, das kleine Special, kommt beim Battle. Das erfahrt ihr dann aber später. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil sonst werdet ihr vielleicht auch irgendwelche Sachen einbauen und so weiter. Das wird erst nachher verraten. Okay, aber ja. jetzt einfach Fahrzeug bauen. Ein Fahrzeug bauen, ihr könnt fliegen, ihr könnt fahren, ihr könnt... Okay. Was gibt's noch? Fliegen, fahren, alles. Ja, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ähm, genau, 30 Minuten habt ihr und danach, wie gesagt, das kleine Special beim Kampf. Ja, ich hätte einfach mal gesagt: begibt euch mal auf eure Plätze. So, Simon ist an seinem Platz, Nico ist an seinem Platz. Ei, ei. Jeder an seinem Platz? Ei, ei. Ja, ja. Alles klar, dann äh, muss ich kurz nicht Discord aufmachen, sondern die Uhr. Und dann laufen 30 Minuten ab jetzt. Viel Spaß. Boah, du bist aber weit weg. Mensch. Muss ja lohnen, dass du mal herfährst. Ja, aber echte. <lacht> so, du hast natürlich ein wunderschönes Radio aufgebaut. Irgendwelche Pläne für diese Folge. Nö. Wie Nö. immer, ich habe keine Pläne, ich leg einfach los. Ich baue soweit ich komme. Ich baue vielleicht irgendwas Witziges ein, vielleicht baue ich wieder was ein, was ich gar nicht brauche. Und was ich erst später gleich überhaupt habe. <lacht> ja. Da ja. Dann alles. Vielleicht da irgendwas einbauen, wo du danach denkst, oh, es ist nicht angeschlossen. Das hoffe ich dieses Mal nicht. Ja, das hatten wir jetzt aber auch nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen des öfteren Mal. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Du kannst gern Sachen einbauen wo man wo vielleicht auch dann der Gegner nicht weiß, was du damit machst. Okay. Um mal ähm, vielleicht so einen Tipp einzubauen für nachher. Weiß nicht, ob das irgendwie was hilft. Aber ich sehe schon, du möchtest vorne, okay, interessante Lenkung auf jeden Fall. Habe ich, glaube ich, so noch nie probiert. Also ich sage jetzt mal... Jetzt auch einfach mal aus. Also ich sage jetzt mal so, ich glaube, den Tipp gebe ich auch jedem. So ein Droll-Schalter am, am Fahrzeug wäre schon... Also wäre schon lustig auf jeden Fall. Ein Trollschalter? Ja. Wo du natürlich ja, weißt, das ist ein Trollschalter. Okay, ich kann mir gut vorstellen, was, auf was das da was rausläuft. Wenn es danach darum geht, ja du nimmst jetzt, äh, jetzt die Runde gespielt, jetzt nimm das Fahrzeug am nächsten. Vielleicht. Aber den Tipp kriegt jeder nachher. Okay, den den, den, den, den den Tipp kriegt jeder. Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das wird. Ich habe, ich hab, glaube ja. ich, noch nie eine gemeinsame äh, Lenkung äh, äh, gemacht. Also bei mir war die Lenkung, glaube ich, immer jedes Rad separat. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Separat. <lacht> ja. <lacht> Ach, schön, schön, schön. Ja, dann noch viel Spaß. Danke, danke. Zeit? Äh, 26 Minuten. Also noch jede Menge Zeit. Alles klar. Viel Spaß. Oh, danke, danke. Ja, interessanter Tipp natürlich. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn äh, jedem geben. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die einzelnen Personen daraus machen, aus diesem Tipp. Ich glaube, Simon hat es ja schon gesagt, er hat eine leichte Ahnung. Wir mal sehen. Oh, ich wollte jetzt eigentlich zu Nico. Dann bin ich Fahz einfach mal... Luca, so. Ich habe eine Vermutung, du machst Spinnenärmchen. Ja, das ist gar nicht eine, sage ich mal, nicht falsche Vermutung. Okay. Also, ich habe mir, muss ich ehrlich gestehen, bei dir ein paar Sachen abgeguckt. Bei sehr. mir? Ja, ich bin doch kompletter Scrap-Anfänger. <lacht> Aber da waren so ein paar Sachen dabei, die haben mir ganz gut gefallen, beziehungsweise die ich gut verwenden konnte. Und zwar. Äh, minimalistisch bauen. Also, ich glaube, mhm. wenn ich weiterhin große Autos baue, damit habe ich keine Chance. Dafür mhm. aber viel Power einbauen. Mhm. Aber diese Spinnärmchen, die sind, finde ich, immer Gold wert. Ich glaube, dadurch ja. ist du auch mehrmals rausgeflogen. <lacht> Und die werde ich trotzdem einbauen. Und ich werde halt das Gestell ein bisschen größer bauen. Okay. Damit ich immer noch in die Breite gehen kann, aber trotzdem mich irgendwie mit äh, den Tasten, beziehungsweise mit den Dingern hier zum Hochschieben, Schubdüsen, yeah. mich L aufrechnen. Lass dich aber nicht durch mich ablenken, weil du baust ja gerade. Nee, nee, alles gut. Okay. Ich muss gerade selbst erstmal gucken, wie ich das weiterbaue, aber okay, ich hatte okay. halt so den Plan, dass äh, ich den hier dann auch gar nicht mal so weit Ich würde jetzt nur 6 irgendwie nach äh, unten gehen. dass und du hier Seite. in die Breite gehst, also dass man wirklich halt jemand unter dir durchfahren kann. Ja, ich wollte halt nicht zu hoch. Also äh, ich glaube, man kann so unter durchfahren, aber das Problem war halt, wenn du immer zu hoch gehst. Weil das, wenn jetzt zum Beispiel Simon kommt, ich glaube, der den Trick auch durchschaut, der konnte mich dann am einen Bein packen und konnte mich dann nur so drehen, wie er wollte. Mm, ja. Und wenn ich dann halt nicht in die, sage ich mal, Höhe, also nicht so weit in die Höhe gehe in die Breite, dann bin ich vielleicht ein bisschen stabiler. Ich muss das auch erstmal gucken, wie ja. ich das mit dem Gestell mache. Ob ich das nur hinten so mache? Ähm, ich habe mich entschieden, weil ich habe ja recht wenig zu dem Battle nachher gesagt. Ähm, ich habe mich jetzt äh, dazu entschieden, äh, Simon hat den Tipp auch gekriegt, den Tipp wird jeder bekommen. Ähm, ich sag mal so, eventuell irgendwas einbauen, was den, was die anderen abfuckt. Ich sage jetzt mal irgendwie ein Schalter im Fahrzeug, irgendwie so ein Drollschalter. Das ist so der Tipp für nachher ein Trollschalter, also ein Schalter beispielsweise ohne Funktion oder der sage ich mal ein mehr mehr kann ich nicht sagen, ein wo, wo du halt auch dein die anderen mit abfucken kannst. Also so ein Trollschalter für die halt. Ich habe so eine Vermutung, worauf es hinausgeht. Ich darf aber keine Fragen stellen, ne? Nein. Das ist ja, okay. ein, das ist mein mein Tipp. Den kriegt aber auch jeder, wie gesagt. Okay. Ja, ich, ich gucke mal. Ich hab, bin davon, von, davon bin ich gar nicht jetzt ausgegangen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das jetzt baue. Ja klar, aber ähm, ich sag mal so, bevor ihr da überhaupt keine Ahnung habt, dann gebe ich lieber einen Tipp. Und äh, ja. mit dem könnt ihr dann schon mehr anfangen als äh, mit gar nichts. Und ich denke mal auch, dass es durch diesen Tipp, eventuell, wenn es jemand macht oder wenn es auch dann jeder macht, dann deutlich auch interessanter wird <lacht> die Folge <lacht> und lustiger. <lacht> Äh, deshalb äh, habe ich mich halt dazu entschlossen, den Tipp dann trotzdem zu geben. Einen Trollschalter? Ja, aber mehr gibt es gibt's dazu ja. nicht. Aber ich sehe schon recht einfach Eckige kasten Spinnenärmchen, ein paar Schubbrüchen. Und <lacht> das Standardprogramm. Genau. Und du möchtest fliegen. Ja, ja ich, ich weiß, beim letzten Mal habe ich es nicht gebraucht, aber vielleicht, äh, das wird man später noch sehen, da kommt noch ganz, ganz viel Power rein. Oh. Ich probiere mal, ob das jetzt so klappt, wie ich es mir vorstelle tatsächlich. Mhm. Dass wenn ich jetzt äh, hier das Radline ronsetze, und hier auch. So zählt mir einen, jetzt ich habe gar keinen Platz für den Motor. <lacht> hm, <lacht> wo kommt der Motor denn jetzt hin? Mal. Da ist ja ewig viel Platz. Also, Ich muss aber da noch, ist ja. äh, das ist, die Schubdüse, die geht ja bis jetzt nur, die würde mich von dort wegschieben, also von der Seite hier, von da, wo ich jetzt hier, das sag ich mal, von meiner Fahrtrichtung. Wenn ich jetzt aber noch andere Schubdüsen einbaue, wie mache ich denn das? Da muss ein Motor rein, noch zwei weitere, oder eine weitere Schubdüse. Naja, wir haben ja auch ein paar Mods installiert, vielleicht klickst du dich da mal durch. Naja, ich guck mir mal das Mods. <lacht> Guckst du mal, oh, viel Spaß dann. noch, Z ja, danke. knappe 20 Minuten sind es noch. Ah, müsste ich hinkriegen, hoffe ich. Viel Spaß! Danke! Hi! Äh, die Konstruktion kommt mir etwas bekannt vor. Echt? Ja! Das war nämlich meine Kon äh, meine Grundkonstruktion in der Folge 8. Ah! Uh. Cool. Ernsthaft? Ja. Also zumindest, ich sehe keine Räder, du möchtest fliegen. Lol, oh, ja. das jetzt? Wie hast du das jetzt hingekriegt, dass du fliegst? Ich hab, ich hab Schubdüsen unten. Aber du hast nicht mit Sensoren? Nö. Okay. Einfach nur die Eins. Okay. Und so gemacht, dass ich nur ganz leicht über dem Boden schwebe. Ich möchte nicht fliegen, ich möchte nur ganz leicht über dem ja, genau Boden. Genau das schweben. wollte ich auch, aber ich hab's nicht hingekriegt. Ja, und wie du siehst, ich äh, gleich mit so schweren Blöcken aus. <lacht> ja. Boah. Äh, ja, plus für dich, ich weiß, du hast es jetzt zehn Minuten später gekriegt. Ähm, mhm. Jeder kriegt einen Tipp bezüglich dem Battle nachher. Okay. Ähm, und zwar irgendwie im Fahrzeug, sag ich mal, irgendwie, keine Ahnung, einen Taster oder einen Schalter einbauen, mit dem man die anderen abfuckt. Also irgendwie so ein Trollschalter oder so in die Richtung. Ähm, ja, das ist der Tipp. Äh, ein Tipp? Ja. Ein Schalter, mit dem man wen trollt oder abfuckt? Wie, ja, äh, genau, weil dann... Man könnte es prinzipiell... Man könnte es prinzipiell so sagen... Du kennst dein Fahrzeug. Mhm. Ja. Ah! Okay. Dann habe ich schon eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Ja. Och nee! Ja, ja, dann kann man das ganze Fahrzeug bauen, das es abfuckt. Natürlich, klar. <lacht> Moment mal, das heißt, ich brauche einen Knopf noch mal dazwischen und dann den hier. Natürlich, klar, du kannst bauen, was du willst. Soll ich dich runter machen Ja. So, also ich habe so schwimmen hin und her. Ja, es sind zwei Blöcke, die fehlen, ich weiß. Aber genau, damit fahre ich jetzt nach vorne. Bauen wir noch mal, blop so. <lacht> okay. Ja, so habe ich das tatsächlich auch versucht mal. auszugleichen bei, bei mir vor zwei Folgen. So. Jetzt ist, weil, gar nicht Schub, mehr. Wenn man mit Schubdüsen arbeitet, kann man natürlich nicht äh, mit VASD arbeiten. Ja, natürlich, klar. Ja, so. Das ist echt gut. Vor allem, ich glaube, du... Ja, du stößt ja so auf jeden Fall immer gegen die äh, Arena-Beschränkung. Genau. Hoch. Und dann, Hoch. wenn man so kommt, einmal kurz so und dann ist es wieder gut. Ja. Genau das wollte ich auch, aber äh, ja, ich habe halt so einen Wobbelfisch draus gemacht. <lacht> ja, gut. Dann, äh, ja. Aber jetzt äh, hat jeder den Tipp ich gekriegt. Ich bin okay. gespannt, was jeder draus macht. Ja. Dann habe ich schon eine Idee. <lacht> mhm. Ich freue mich schon auf die Battle. Oder auf die Battles nachher. Mhm. Ja. So. Aber eins ist klar. Eins ist klar, Nico. Mhm. Hier. Der Schalter muss schwarz sein, ja? So, jetzt muss ich alle Schalter nochmal neu mappen. Oh Gott. Okay, viel Spaß. Hi. Äh, nee. Hallo Simon. Hast du schon einen solchen Knopf eingebaut oder noch nicht? <lacht> Knopf? Einen Trollknopf. Manchmal ich ja mal selber kürzen, einsteigen und die Null drücken. Die Null? Wie viele Knöpfe hast du? <lacht> Gefällt mir, gefällt mir. Die meisten Knöpfe machen nichts Okay. <lacht> okay. Gefällt ja, mir, Simon. Eigentlich sind nur die Knöpfe 1 bis 3 drin. Okay, ja gut. Ja, Schubdüsen halt ganz normal, oder? Ja. Ja, ganz normal ist ein bisschen schwierig gesagt. Eins, zwei, drei. Okay, ja gut. <lacht> ich bin gespannt, ob das jemand drücken wird. Einziges Problem, das ich halt habe. Ja. Wobei ich, ich werde den jetzt auf die 4 legen. Du willst noch was machen, was du noch nicht geplant hast. Fuck, ich muss die ganzen Schalter wegmachen, damit es die 4 gibt. Oh, nee. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 äh, Minuten. Das Problem ist leider, ich kann, weiß nicht so ganz. Das Verzehr, könnte vermutlich umkippen. Ich weiß allerdings nicht wie. Ist halt schon schwer das Ding. Okay. Ich weiß allerdings, ob ich, nie, ob ich nicht doch irgendwas machen sollte, was da, was dagegen tut. Wäre zumindest eine Überlegung, ja. Wenn ja, was? Hm, vielleicht einfache Ärmchen zum Umkippen wenn du umgekippt bist. Ich mein schon wieder dieses Armchen ranbauen. Ja gut, es oh, ist halt. es ist halt prinzipiell die einfachste Möglichkeit, dich wieder in den Normalzustand zu bringen. Mhm. Das ist das richtig, ich aber mal. ich, ich habe also das Gefühl, ich wollte es jedes Mal hin, deswegen. Ja gut, das Gefühl habe ich auch, aber es hilft halt. Aber wir nehmen einfach jetzt mal andere. Dann mal nimmst du jetzt andere hinten. Sie ist rot. Ja, das eben. Anders. Aber ansonsten ist das Fahrzeug halt schon echt gut. Finde ich, weil es halt diesmal sehr schwer liegt. Ja, es ist alles mit Metall gebaut, wa? Ja. Richtig. Und das Wichtige, was halt in dem Fall war, es ist, ist ziemlich niedrig. Und ja. Gas geben und ganze äh, Beschleunigungszeuge läuft mehr über die Schubdüsen als über irgendwas anderes. Das ist absolut richtig. Den Motor kannst du eigentlich so gut wie vergessen. Den Motor brauchst du mal kurz zum Anfahren. Oder zum Lenken, aber für was, anderes, für was anderes brauchst du den Motor einfach nicht. Der hat einfach viel zu wenig Power. So, jetzt noch ein disco da oben drauf, oder? <lacht> Ach schön. Okay, ja gut, das Fahrzeug sieht doch schon recht zuverlässig aus. Ich guck mal bei den anderen noch mal rein. Ja, schau mal vorbei. So, wie gesagt, speichern nicht vergessen, natürlich. Hallo. Moment, Moment, Moment. Kann ich noch mal darauf zurückkommen? Deine Aussage war klein und kompakt. Ja, es ist ein bisschen größer geworden. <lacht> äh, bin ich aber, äh, sagen wir mal so, gar nicht äh, unzufrieden mit, weil sollte ich einmal wirklich auf dem Kopf liegen, also ich kann so gesehen gar nicht auf dem Kopf liegen, yeah. äh, weil ich oben und unten Räder habe und jetzt an den Seiten hatte ich noch vor, äh, wenn ich jetzt noch mal die Blöcke einbauen... Kann, okay, darf ich dich was Blödes fragen? Ja. Was ist, wenn du auf der Seite liegst? Auf welcher? Auf der da. Auf der ähm, Seite. Dafür habe ich Schubdüsen. Wo? Hoffe ich zumindest. Innen drin. Ist alles voller Schubdüsen und hinten sind auch noch Schubdüsen dran. <lacht> und und Kartoffelkanonen. Die... Genau, das ist das von Trollen. Ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast, aber ich weiß es nicht. Wenn ich da ein bisschen mit rumfahre und deren Scheiben einschieße, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm, und ich hatte die Schubdüsen erstmal auf 100, weil ich dachte, umso kleiner, umso weniger Kraft. Und dann bin ich einmal nach, keine Ahnung, so hinten hingeflogen. Äh, geht durch die Kartoffelkanone Holz kaputt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hast du dein Fahrzeug? Warte mal. Äh, warte mal. Muss ich kurz testen? Das sind die automatischen, wa? Sind die gleich wie die, wie die wo du von Hand hast? Äh, ja, müssten eigentlich. Oh, hier zwei Motoren drin? Wie heißt die? Heißt die Kartoffel? Kanon äh, das ist... ...müsste... ...montierbare Kartoffelkanone. Genau, montierbare Kartoffel irgendwas, so. <lacht> ja komm mal hierher und schieß mal das Holzding hier ab. Wenn das geht. Weil wenn das kaputt geht, dann hätte ich tatsächlich eher gesagt nein. Dürfte eigentlich nicht, aber ich kann gerne mal gucken. Mit, Nein, dein, mit deinem mit ich... deinem Fahrzeug. Ach so mit dem Fahrzeug. Ja, ich hoffe, ich kann da schon hinfahren. <lacht> ich hoffe, ich kann da schon hinfahren. Ah, vielleicht sollte ich das vorher noch mal belegen. Das ich ist gerade ganz schön schwammisch hier. Ah, jetzt weiß ich auch, was jetzt fällt mir jetzt fehlt. Also ich sehe jetzt so. nicht, dass die kaputt gehen. Also war nicht der Plan, wenn nicht, äh, tut es mir für die anderen leid, ist mir zwar egal, aber. Was war das jetzt? Nee, okay. Ich hab die glaube ich falsch belegt gerade. <lacht> <lacht> nee, äh, ja gut, die Frage ist halt, was du damit anrichten willst. Eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwer ein Glasauto gebaut. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es war jetzt so ein bisschen zum Trollen. Mhm. Aber ich muss, ich sehe gerade, ich muss das mal nochmal verkabeln. Mhm. Fünf Dein Minuten Auto hast du noch? Mir, Oh, oh Gott, oh, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah. mal. So, alles, alles, alles, alles, alles, mhm. alles, oh Gott, jetzt habe ich Zeitdruck. Mm. Unter Zeitdruck arbeitet man am besten, wa? Ja, fühlt sich gut an. So, ich guck mal nochmal zu Nico, ich schreib's im Chat, wenn es vorbei ist. Jo. Kriegst du hin, wa? No problem. Ja, sieht gut aus. Bis später. <lacht> Danke. Missy, wo ist Ihr Auto? Warum? Was ist das für ein Klaus? Ja, und ich muss jetzt, glaube alles so viel wie ich kann jetzt noch umändern, weil diese ähm, flachen Blöcke, die haben wohl irgend so eine beschissene Eigenschaft, dass sie die Physik vom Spiel absolut komplett kaputt machen. Warum? Weil die gerne einfach in der Luft stehen bleiben oder so. Ich habe es auch noch nicht verstanden, aber... Ich habe ich hab die doch auch verwendet, die haben 1A funktioniert. Aber vielleicht nicht im ganz im großen Stil wie ich, keine Ahnung. Aber du willst jetzt nicht alles ersetzen, als die Bodenplatte bleibt, oder wie? Ja, das... Und ich glaube dann auch so damit, aber... Okay. weil ich hab, guck mal, wenn ich dann zum Beispiel so eine Schräglage mache... Ja? Ja, jetzt natürlich wofürer Effekt. Äh... Wenn ich da mal so irgendwie guckt, dass ich eine Schräglage bekomme. Ja, vielleicht geht's jetzt, weil ich die meisten Blöcke schon ersetzt habe. Ja. Ähm, vielleicht. Weil dann blieb einfach so schräg in der Luft stehen und oh. ich konnte nichts mehr machen. Also es war... Ja. Okay. Komisch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du... Massen mit Massen mit den Blöcken arbeiten. <lacht> vielleicht vielleicht hat sie geholfen mit dem Umbau auf Holz. Ja. Wie viel Zeit noch? Oh. Ja, <lacht> ähm. Ich überlege Okay. Die Moment mal, schwerer Block, schwerer Block. Äh, Frage an dich, hast du einen Trollschalter verbaut? Ja. Okay. Ich muss den nur finden, welche Nummer war das? Die 1. Moment. Ich muss dann auch noch mal was ändern hier. So, zack, zack. Wenn ich die 1 drücke, dann. Ähm, ja. Okay, gut. Ja. Genau. Jetzt oh. hast du mich aber abgelenkt. Mann, jetzt will ich Minute wieder. Ja. Kriegt noch eine halbe Minute. Ich hab dich abgelenkt. <lacht> oh, wow. Ja, wunderbar. Weil ich wollte noch diese schweren Blöcke durch Betonblöcke ersetzen. Vielleicht hilft es auch noch. Weil es dann wieder spieleigene Blöcke sind und es damit dann vielleicht eher klarkommen. Ach, sind die Blöcke Mod-Blöcke oder wie? Hab ich mich noch gar nicht die, so mit diese flachen sind Mod-Blöcke, ja. Okay. Und Borscht halt Beton dahin. Was nicht. Hä? Nee. <lacht> das war nicht den Knopf, den ich drücken wollte. Ja. Guck mal, ich hab dann einfach eine Schräglage und die bleibt dann so, hä? Ja, aber in meinen Augen hast du auch vorne Du hast ja nur hm? Hast du die unterschiedlich eingestellt? Sind es die Wollt hier unten? Nicht? Ja, die sind alle gleich normalerweise. Ja, aber dann ist dein. Dann, dann ist dein Auto nicht ausbalanciert. Ja, okay, aber warum bleibst du denn einfach auf so einer Kante stehen? Wenn es unausbalanciert wäre, dann wird es ja umkippen und nicht einfach auf einer Kante stehen bleiben. Ja, doch, wenn es nicht ausreichend ausbalanciert wäre. Das ist halt die, das ist die Scrap-Physik tatsächlich. Ja. Das, die, das ist einfach so, weil wenn du. würdest du jetzt volle Kanin nach oben machen, dann würdest du einfach in die Richtung wegfliegen. Das ist die Scrap-Physik. Das Ding ist jetzt, so kann ich, ich kann, ich habe so einen anderen Block mit dem. Ich nach vorne Gas geben kann, aber das macht es mir irgendwie ein bisschen kaputt. Naja. Ja. Wird schon also. irgendwie schief gehen. <lacht> Speichern. Hey. So, es sind alle eingetroffen hier in der Arena. Bauzeit ist vorbei. Jetzt geht es zum Battle. Und da habe ich euch ja allen einen Tipp gegeben. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze umgesetzt worden ist. Ähm... Ja, wie machen wir das jetzt? Ich hätte einfach gesagt, wir gehen nach dem Alphabet. Das heißt, der Nico fängt an. Uh. Das heißt, Nico spawnt jetzt mal sein Fahrzeug. So. Also, zeigt, ich hab's. Zeigt es aber nicht, er lasst es einfach nur auf der Hebebühne. Okay. Also, also nicht, vorführen, nicht vorführen oder sonst ja, irgendwas, ja. einfach nur... Ich hab's, ich hab's getauft, der Kasten. <lacht> so. Gut, das ist Nikos Kasten. So. Ich. Ha, ich habe schon Vermutungen, es tut mir jetzt schon leid. <lacht> ah, nicht reinsetzen. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Was geht da ab, Mr. Blondschopf? Ähm, ich wollte die, äh, die, die Bequemlichkeit testen. Also. Ah, okay. die, die ist okay. 1A. Ja. Gut. Dann, Nico, einmal bitte. In den anderen zwei Ecken auch noch platzieren. So, es äh, begibt sich mal, die anderen beiden begeben sich mal zu einem Würfel, aber noch nicht reinhocken. <lacht> Denn jeder hat jetzt Achtung. zwei Leben, nicht drei Leben. Ähm, wir werden das Ganze natürlich noch zweimal wiederholen. Mit Simons und mit äh, Lukas Fahrzeug. Es hat natürlich jetzt immer einer einen Vorteil. Das mm. ist natürlich klar. <lacht> naja, äh, auch, Nico, auch Nico, du einmal raus, bitte, aus dem Fahrzeug. Okay. Wer hockt da schon drin? Simon? Nö, das kraft. Achso. Naja. Ich habe nicht gesagt einsteigen, ich habe gesagt davor hocken. Ich kenne doch mein Fahrzeug. Ich habe nichts gedrückt. Hab nur Bequemlichkeit hier getestet. Mhm. Ja. Also ich zähl gleich runter und bei null dürft ihr dann einsteigen und euch betteln. Ganz normales Battle, so wie immer. Ähm, genau. Wie gesagt, zwei Leben anstatt drei. Und ich hätte einfach mal gesagt, ich zähle mal runter. So. Äh, Achso, Nico, willst du noch kurz sagen, wie man einsteigt? ist vorne einfach durch die Scheibe durch... Vorne oh, einfach, einfach den Sitz. Okay. Achso, ich dachte, da wäre eine oh, Scheibe, sorry. Er hat keine Scheibe, nee. <lacht> okay, also dann beginnt die erste Runde mit Nikos Fahrzeug in 3, 2, 1. Los geht's! Oh mein Gott! <lacht> What What Ich seh nichts. Oh, oh! <lacht> Ey! No! Uh? Nein. No, no, no, no, no. Nico. Nico kommt mit seinem äh. eigenen Fahrer. Ja, es, es sind alle drei auf. <lacht> <lacht> oh, no, no. No. <lacht> Ich, ich habe irgendwie die ja. Knöpfe gedrückt. Ich krieg die nicht mehr aus. Oh, was ist das hier? Ich kann mich noch bewegen? Bewegen kann ich mich auch, das ist nicht das Problem. Irgendwann schaltet keine Verbindung. <lacht> Selbst Nico kommt mit dem Fahrzeug nicht zurecht. Nee, das ist halt ist schon... So oh, oh, oh. Das war knapp, Simon. Das war sehr knapp. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe keine Schubdüsen und ich habe eine Schräglage. Das kann nicht sein. Ich... Also ich kann ihn noch rüberfahren, So ist das nicht. <lacht> <Nico. Ja. lacht> ich hätte nicht erwartet, dass jeder jetzt damit fahren muss. Oh. <lacht> Ja, komm, dann mach ich einfach freiwillig so und bin raus. <lacht> oh, oh, Simon hat's raus? Simon hat's raus? <lacht> <lacht> Was hab ich denn gemacht? Was habe ich getan? Ich so ein bisschen gegenlenken. So, jetzt sieht geht auf. Äh, Nico geht auf Angriff. Habe ich gedrückt? habe ich gedrückt? Kann mich irgendwie nicht mehr drehen. Ja, Nico, helf ihm mal, wie dreht man sich? Hallo! Oh, oh, oh. oh Gott! Nein! <lacht> Kronk. So, irgendwo hatte ich mal vorhin Schubdüsen gesehen. Das sind die. Nee, das sind die falschen. Hä? Ab, ab <lacht> Okay. Komplett, habt ihr komplett belegt, bis von 1 ey, das bis 0? Oh. Ja, von 1 bis 0, nein! Oh, Nico oh. ist raus! Nico ist raus! Ich hab oh, dich oh. rausgewürfelt! <lacht> oh Mann ey! Hättest du oh. oh, oh, oh, oh. mir das von Anfang an gesagt? Also, na, nach, der, Kurze, nach, einer Stunde, nach einer Viertelstunde, nach einer Viertelstunde hatte ich ein Fahrzeug, was funktioniert und hey. dann habe ich die anderen Blöcke da verwendet. Lukas, kurz eine Nachfrage. Yes. Du hast auch sofort die 1 gedrückt, oder? Ja, ja. ich dachte nur so 1 ja, so und gedrückt. du fängst erstmal so eine Reihenfolge an und bist direkt irgendwie, keine Ahnung, nach China geflogen. Wir sind <lacht> deswegen nicht, nicht rausgeflogen, weil wir uns gegeneinander, äh, gegeneinander ja. geflogen sind so ja. mit ja. 1. Juli, guck dir das mal an. <lacht> das es ist also, warum, warum <lacht> hast es das ist keine Schubdüse an. <lacht> Ey, das ist ausbalanciert. Ja, ganz klar. Guck, Guck, Ich mag diese Blöcke nicht mehr. Steht jeder in seiner Ecke. Yes. yes. Gut, dann beginnt die nächste Runde. 3, 2, 1, los geht's. <lacht> Luca, du musst dich auch bewegen. <lacht> ich, ich probier's. Simon, ah, fährt so Simon fährt einen Angriff. Simon fährt einen Angriff. Nico auch? Simon, Ey, und in Ruhe. Simon, und Nico konzentrieren sich. Klar, Leute. Warte, neun war irgendwie speziell. Ja. <lacht> Nein! <lacht> ich dachte, mein ne, ne, ne, ne, ne. da Game wäre gecrashed. Nee, nee, nee, nee, nee. Ist dein Game gecrashed? Nee, aber ich dachte gerade, weil es hat sich gerade aufgehangen Okay, Simon steht noch da auf der... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. jetzt muss jemand einen Eingriff fahren. <lacht> Eingriff, Oh, war. Jetzt bin ich runtergefallen. Also Komm Nico, das hat vorhin beim... Doch. Nico, das hat vorhin beim Zeigen aber besser geklappt. Ja, Warst du mir nicht sagen, danke. Ich weiß. Ah, ich hab's raus. Oh, ich bin auch sorry. <lacht> Simon! <lacht> hat die zwei bei euch eine Verbindung? Bei mir hat die keine Verbindung. Hm. Oh, nee, nee, das war die Eins <lacht> ja, okay, Simon, halt so, so <lacht> Simon ist so eine Schildkröte. <lacht> Ganz langsam passt er sich ran <lacht> So, und jetzt voll Power Das ist voll Power Oh, oh, ne, es gibt noch was, es gibt noch was schnelleres <lacht> Nein, wo wir <lacht> euch <hab> das aus <lacht> Wie geht das fünf? 5, 1. <lacht> Ey, die einzige Sonne gefährlich ist halt das, das. Geht das aus? So, das war 7, oder? Höh! Was mach? Nein! Ey! Stopp! Nicht gut! Das. Äh, so ein. So ein Rotz. <lacht> ja, dann haben wir Simon und JustCraft im Finale. Ach, stimmt, zwei eben was. Äh. 3, 2, 1, go! <lacht> Luca geht erstmal auf Angriff. Oh, willst du den irgendein, irgendeinen kleinen Tipp geben, wie man es wie eigentlich richtig fährt? Du hast mich doch gesehen, nein. Habe ich nicht. Baut Räder dran. <lacht> Wir machen nochmal eine Bauzeit, macht Räder dran. Genau. <lacht> ah, ah, aha, aha, aha. Boah! Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Er ist schon über der Umrandung drüber. Simon, muss hier nur noch raus schieben. <lacht> ja, Luca, kannst du dich noch bewegen? Ja, noch. Ich drehe mich noch. Alles gut. Ich <lacht> bin noch im Rennen. <lacht> ich drehe mich noch! <lacht> ja, Simon, mit guten Schritten, mit guten Schritten! Ja. Oh! Ja! Ja! Ja! Ja, oh, Ja. Da ist Simon raus. Fuck. Ich da, wollt dann die... an, da wollt dann Angriff fahren. Ich wollte mal testen, was, ja, ob, ob man die 1 auch im Angriff nutzen kann. Eigentlich ging es vorher, man Kann man, aber wenn man auf der Kippe Kip steht. Bestimmt, bei mir ist tatsächlich vor mir rausgeflogen. Aber da könnte ich halt nicht viel machen, wenn der hinterher kommt. Ich war zur Hälfte draußen, dann, weiß er nicht, war hast du dich verkeilt und bist über mich rübergeflogen. Luca hat noch zwei Leben, Simon noch eins. Die eventuell letzte Runde für den erste ja, okay. das erste Fahrzeug startet die jetzt. Okay, Luca geht's wieder recht langsam an. Nicht uh. bewegt Doch jetzt, ah, aha. Oh, halt. Oh, oh, oh, oh. <lacht> nein, nein. <lacht> Wo bin ich denn hier? So, also, wie, wie komme ich hierher? Was mache ich jetzt? Ja, du bist ganz wenn weit weg von mir. Also was bei mir funktioniert hat, wenn du auf dem Kopf liegst, kannst die 5 drücken, zum Rückwärtsfahren quasi. Ja! ich nur, um. dass ich da irgendwo anders hinfahre. Ja, nee, bei JustCraft, der... Ui, oh! Der oh! Und, ja! <lacht> ja! <lacht> ja. <lacht> Nein, das... Das heißt... Oh! oh. Ja, jetzt hat jeder noch ein Leben. Ihr reizt es hier aber echt aus, ey! Wollen wir ja gar nicht! <lacht> ich, ich würde alles tun, damit ich dieses Teil nicht mehr fliegen muss. Dann fahr freiwillig, dann fahr, fahr, fahr, dann fahr freiwillig raus. Die letzte Runde in der ersten Runde. Ah, letzte, nee. ich hab schon die Idee. Moment. <lacht> letzte Runde in der ersten Runde? Die letzte Runde, die erste Runde in der ersten Runde. Hm? Die letzte ja, Runde genau. der erste, des ersten Drittels startet. Startet in 3, 2, 1, ja. jetzt! Wie so, eine, wie so ein Ameisenhaufen <lacht> der langsam. <lacht> ja, also, sobald man ganz bisschen eine Schräglage bekommt, ist halt auch. Ja. Ja. Okay, also, ja, hab, Simon hab ich... liegt. oh Okay. Das war das letzte Simon. Leben für Simon. Oh, oh, Ach, keine Gott, Chance, Gott. ey. Sobald du, oh. sobald, du irgend, sobald du auf der Seite liegst, hast du weniger Chancen ja. als alles andere. Die Seite ja. ist schlimmer. Weil auf der Seite kann ich nicht mehr nach vorne, vorne weil du dann rausfällst. Kann ich nicht mehr nach hinten, weil du dann auch rausfällst? Scheiß Würfel, ey! Ja. Mann, Nico! Ja, mein Nico hat. das Fahrzeug bis jetzt, ja. Ja, dein absolut <lacht> schlechtestes. Muss ja. ich Äh, Nee, oder nach dem Alphabet. Erst erst, äh, Luca. Warte. Bitte. So. Oh, da habe ich eine schöne Schwangel zum Ende. Also, jetzt muss ich erstmal mein Auto suchen. Wo habe ich denn das? Hab ich das abgespeichert? Ja, das habe ich abgespeichert. Und zwar, das ist der Judale Kasten. Warum bauen eigentlich alle Würfel heute? Meiner, meiner kann fahren. Man kann schießen, oder? Tja, sehr gut. Sehr gut, Kasten, ja. Und in dem ist glaube ich auch ein bisschen mehr Action drin, aber lasst euch überraschen. Ich kann das gerne noch mal zeigen, wenn ich mich hinsetzen darf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Gut. Jetzt komm ich, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, Sekunde. Oh, oh. Danke. Ich werde es eingerissen. Warte, ich würde das noch mal ganz kurz neu spawnen. Also, erste Runde hat äh, Luca gewonnen. Wir schauen mal, wie es in der zweiten Runde aussieht. Jeder steht jetzt vor Lukas Fahrzeug und die erste Runde beginnt in 3, 2, 1. Einsteigen! <lacht> Wow, ich drücke erstmal einen Knopf. <lacht> oh ne, warte, das war auf der falschen Taste. Oh Gott, wo <lacht> war das nochmal? hier war das. Oh mein Gott. Ich habe bis jetzt noch keinen Knopf gedrückt. Das sollte ich mal machen. Oh, Was? Simon probiert aus. Okay. <lacht> <lacht> ah, ah, Nico. Alles gut. Ich probier mal einen Knopf, okay. <lacht> Was macht der? Ah, das wäre meine Nee, Das, das, das, das, das, das wäre die bessere Bremse äh. gewesen. Okay. Okay. Keine Verbindung. Sehr schön. Okay. Was passiert hier? Nein. Oh. Jawohl. Oh! Warum hat's vorne nur einen, der schießt? Was soll denn der Scheiß? <lacht> Was passiert hier? Nein, ich hab die vier nicht gelegt! Ich hab irgendwelche Schuppen! Oh! Alter. <lacht> oh! Moment mal, oh, Moment mal. Oh, <lacht> oh! Nee, der ist noch drin! Der hat noch heiß! <lacht> Was macht Nico da? Der ist noch heiß! Kann nicht ich drin? Ey. Oh, Moment mal! Jetzt äh, die 5. Nico ist einfach out of context. Con oh, kommt ist raus. Chaskraft ist raus. Auch er ist der Erste, mit der mit seinem eigenen Fahrzeug als erstes raus ist. Ist ja interessant, was ihr hier macht. Simon und Nico haben zwei Leben. Luca hat eins. Die nächste Runde beginnt in 3-2-1. Los geht's. So, jetzt ist wenigstens ein bisschen Action mit dabei. Denn der Würfel, das ist nämlich kein Würfel, weil das ist nämlich ein Würfel, der Ritter hat. Ich da kriegt man hier die Krise. Ja, nein, nein. Simon steht nein. aktuell nein. gut da. Hab ich jetzt alle oh, Fall schiebt. Hä? schiebt Simon Justcraft äh, raus. Sag mal, kann es sein, dass <lacht> ja, ja, das auf der einen Seite der Piste oh, angeschlossen ja. ist? Ja. Als, oh, ja was was macht ihr? Was macht ihr eigentlich? Auch in der zweiten. Ich hab keinen Bock mit meinem eigenen Auto <lacht> Ich zum Glück nicht mehr. Ja, auch wie in der Runde zuvor ist JustCraft mit seinem eigenen Auto als erstes raus. Ja, dann stellt euch mal auf, ihr zwei. Kann ich so bleiben? Oh, hier ist ein Loch. <lacht> es hört sich besser als erwartet. Das Finale in dieser Runde beginnt 3, 2, 1, jetzt. <lacht> Halt rum, Moment. Oh nö. Nico, fahr so weiter, fahr so weiter. Auf den Kopf, auf den Kopf. Oh, ja, gut. Lol, wieso hat Nico mehr Power? Oh, oh. Und Nico wird wieder umgeschmissen. Jetzt hat er seine Lieblingsposition. Ja. <lacht> Zeitlager. <lacht> Huch! Ist da ein Loch in dem Ding da oben? Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gefragt. <lacht> okay, okay. Simon, es liegen beide auf der Seite. Oh, oh, oh, oh, es sieht eng aus für Nico. Ah, nee, da kann sie noch halten. Kann es sein, dass du auf der einen Seite vergessen hast, Pisten zu machen? Ja, das hätte mir ja, auch gerade auch... Jetzt gewohnt. weiß ich auch, warum dieses eine Ding nicht connected war. Ey, Simon! Sag mal! Kannst du einfach hm? rausgehen? <lacht> Was macht ihr da? So, so kann, raus! Ja. Okay. Okay. das ist so, ganz raus oh, bei ah, mir. Ja. Keine Chance, ey. Weißt du, warum wollt ihr eigentlich solche Mistautos? <lacht> das <lacht> ey, das, das wäre qualitativ hochwertig. So, beide bereit. Zwei Leben noch für Nico, eins für Simon. Die nächste Runde in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, oh. Nico auf voller Griff. Und Nico raus. Ich bin... Nee, nee, ich nein, nein, ich habe einen Reifen. Nein, nein, ein Reifen ist noch drin. Ein Reifen habe ich noch drin. Nein, nee, nee, falsche Taste. <lacht> Der, Moment. hat sich da vergeilt. Lass mich. Ja, jetzt ist er raus. Boah, das kicken. Boah, das war ja mega grad okay. Ja, auch in der Gruppe reizt ihr es natürlich voll aus. Jeder hat noch ein Leben. Oh Gott. Justcraft rastet aus. Also gut, die <lacht> letzte Runde in dieser Gruppe beginnt in 3-2-1. Los geht's! Nico, voll angriff! Boah! Da hat es mal kurz einen Deck oh. gegeben. Oh oh. <lacht> Wir sind ineinander verkeilt jetzt. Oh nein! Ja, ja. Sind ja. Oh ja, oh ja, oh ja! Ey, das ist unfair! Oh, warte, ich bin raus! Also wirklich! Was soll denn der Scheiß jetzt? Oh, alles leckt! Alles! Alter. Alter. Alter. Alter! Ach Mann ey! <lacht> ja, dafür trumpfst du jetzt aber mit deinem eigenen. Ach du Scheiß! <lacht> ja, das ist Simons Fahrzeug also, ja, wir haben hier, Wie hießen diese Game Dinger, wo man immer dasselbe äh, eintippen musste Also das, das waren so runde Dinge so, Und die hatten mhm. so verschiedene Farben, du musstest immer draufdrücken Das waren so Sensoren und wenn du <lacht> irgendwie falsch gedrückt hattest Okay Ich weiß nicht mehr, was das ist. Hier, da hier, hier liegt irgendwo ein Block rum Ja, das ist Simons Fahrzeug mhm. Die letzte Gruppe Jetzt bin ich mal gespannt, ob auch hier Simon als oh, erstes geil, rausfliegt Klo. Das, das wäre drehen kurz schon mal setzen Gibt es ja nichts zu sehen. Ach so ja, klar, treten. Ja. Logisch. Ja, so, meine, also gibt's jeder. Gibt es ein Klo, da kann man sich reinsetzen. Man sieht ja nichts. Dann sieht keine Knöpfe und nichts. Ach so ja, dann hockt euch ins Klo okay, rein. Okay, die, die Klo-Qualität Klo ist 1A, wenn ich das nochmal okay. sagen Also, letzte Gruppenrunde mit Simons Fahrzeug. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe das Finalfahrzeug ja noch nicht gesehen. Ähm ja. Die Runde beginnt in. 3, 2, 1, los geht's! So, wie schaltet man das Disco-Licht jetzt an? <lacht> <lacht> okay. So. Okay, ja. Okay. Okay. Okay. Okay. Also, Gibt's hier ja irgendwie Schubdüsen? Oh oh oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ich seh nix! Ich seh Kann nix! Ich das geben. Alter, ich bin hier, ich fühle mich gerade richtig wie in eine Disco. <lacht> oh! Oh! oh. oh, oh. Ah. Was? Was macht's? What the fuck? Was jetzt? Ja! Leon, äh, nicht Leon. Leon ist raus. Leon? <lacht> Keine Beendigung, <lacht> nee. Okay. Ja, voll. äh, Lukas raus. Oh Gott, da kriegst du ja Epilepsie okay, okay. oder wie ich, ich, ich hab's übrigens, ich hab's übrigens überlegt, ob ich das oder wie ich das nenne und ich denke mal, das ist das ist das Discodrom. Okay. Das disco Ich muss ich muss schon oh. sagen, also es sieht einfach geil aus, wenn man fährt, oder? Ja. ja. Ja, vor allem hier oben, wenn du auf der Brücke stehst und du siehst einfach die drei Autos <lacht> gleichzeitig. <lacht> <lacht> Gut. Alle drei sind bereit. Nico und Simon haben zwei Leben. Luca noch eins. Oh, oh Gott. Nächsten... <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist nächste die nächste war? Nee, das ist die... Das ist, die 7. ist egal, nicht testen jetzt. Oh, oh nee, das war doch die erste. Ja, ja, habe ich gedacht. Okay. Mein Trollschalter gesucht. Ja. gesucht. Das dürft 7? du doch nicht in der Pause machen. Das ist doch langweilig. Ja, Eben. Ich habe ich hab den, hab den ja schon während des Kampfes gefunden. Der ist viel, ja. gell? Mhm. <lacht> Jut, jut, dann so die nächste Runde in 3, 2, 1, los geht's! Wow! Also, <lacht> <lacht> nicht oh, oh, oh! Da hat Simon einen kleinen Angriff gefahren. Ja, ja, man merkt schon, dass Simon deutlich... <lacht> Le äh, Leon sage ich <lacht> schon, mein Gott, Luca... <lacht> <lacht> Ja, ja. <lacht> ja können wir das bitte nochmal wiederholen, das hat niemand gesehen jetzt. Nico ist. Raus. Ich glaube, Simon hat den Tipp am besten umgesetzt. Von nee. Allen. nee, ich habe einfach Vollgas gegeben und ich wollte eigentlich Simon treffen, aber habe ich nicht. Ach so, okay. Huh. Luca hat ein Leben, Nico hat ein Leben. Simon hat noch alle beide! Die nächste Runde in 3, 2, 1 los! Nico, Nico ist wieder auf Angriff hier. Man sieht immer, wann die Leute Gas geben. Das ist schon interessant. Ne ne ne ne ne. So, lass ja, Nico legt sich wieder hin. Ja, ich schlafe. Wir schlafen noch Oh, oh! Alter, jetzt habe ich mich gerade. aufgestellt. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, im Fall den habe ich nicht <lacht> <lacht> Manche wurden ja, mit 1. Einfach mal mit der 1. Dann ja, ja. Mal, Aber mal ganz kurz drücken und dann passt. Ist echt lustig, man sieht man sieht direkt, wann die Leute Gas geben und wann nicht. das war knapp, Nico. Und gleich auf der anderen Seite ist so schnell komme ich gar nicht hinterher. <lacht> Ja, die Schubdüsen sind fies. Ja, der ist draußen. Der ist draußen. Ja. Oh, Leute, oh, ihr macht's he. spannend. Fuck. So, alle bereit. Ich seh's. So, für wie dann ist, geht's. geht's zur Runde. Ist es richtig? Und für wen wissen wir gleich. Und zwar ja, ja, man... hm? nee, in 3, 2, 1. Los geht's. Los geht's. Ja. Ich war nicht ganz in der Ecke, aber okay. Simon? Na? Komm! ja. Nein! <lacht> Wenn das schafft hierher, dann ist okay! Ich sehe halt nichts mehr! Och Mann ey! <lacht> Wo ist er? Ach da hinten. Wo bist du? Dahin? Du hast noch nicht den Boden berührt! Hast du den Boden berührt? Ja, es folgte ein kleiner Rage-Grid von Simon an dieser Stelle. Das Ganze wollte ich euch jetzt aber nicht ins Video schneiden. Deshalb, äh, ja, geht's weiter mit dem Finale. Es ist aber auf jeden Fall die letzte Runde, weil ihr habt beide ein Leben. Mhm. Und wer das Ganze gewinnt, denn ihr habt auch beide in der Gruppenbewertung ein Leben, äh, <lacht> <lacht> ein Punkt. Das heißt, es entscheidet auch, wer die Folge gewinnt. Gott. Das Interessante Gott, wär wäre nämlich gewesen, ich hätte nämlich keine Ahnung gehabt, wenn jetzt jeder, also wenn jetzt Simon gewonnen hätte, was dann gewesen wäre. Dann hätte jeder einen Punkt, dann wäre es <lacht> ausgeglichen. <lacht> okay, sehr gut. Gut, also, die letzte Runde für heute beginnt in 3, 2, 1, los geht's! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nico will's wissen! Oh, Keine, oh, keine oh, oh. Fehler machen! Okay, das, das ist kann... sehr eng da hinten. Nein! Wow. Das war ein Fehler. Luca hat diese Runde gewonnen! Und ich habe nicht mal gewonnen. Und die Folge! Nico fährt gleich nochmal raus. Ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Luca! Dankeschön, aber darf ich das Auto abspeichern? Ich finde das irgendwie witzig. Ja natürlich, du darfst alles machen. Jo, diese Folge hat Luca gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. War auf jeden Fall in meinen Augen eine sehr lustige Folge, denn äh, ja, man weiß einfach nicht, was das Fahrzeug macht. Ja. <lacht> Vor allem, das wenn man auch noch ein schlechtes baut. Ja, So wie du meinst du? Hm. Cool. Ja, Nico, nächste Runde wird besser. Ach nee, da bist du der Moderator. Ja. ja, okay, dann wird übernächste Runde besser. Wir verabschieden uns auf jeden Fall. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da ist dann Nico wieder der Moderator. Bis dahin wünschen wir ich euch was. Schon mal hier. Ja, Nico winkt hier. Wir wünschen euch was. Bis dann. Tschüss.